Guten Tag, mein Name ist Ulla Gerke. Ich möchte Ihnen heute für die Stadt Soest das Projekt Digitale Bürgerdienstleistungen, Erweiterung des Bürgerportals vorstellen. Da geht es um die Lebenslage Umzug, die Bestandteil des, unseres ersten Antrages ist, der jetzt auch tatsächlich umgesetzt werden wird. Wir haben uns an, der, an den Lebenslagen der OZG orientiert und haben uns die Lebenslage Umzug einmal vorgenommen. Und unsere Idee war für Bürgerinnen und Bürger diese äh, ähm, letztlich eine digitale Umzugsmappe auf den Weg äh, zu bringen, in der verschiedenste Services ähm, aus unserem Bürgerportal, die ja dann nützlich sind. Äh, ähm, genutzt werden können und entwickelt werden können. Und ähm, es war uns äh, sehr wichtig, äh, in dieser digitalen Umzugsmappe kann der Bürger für sich individuell entscheiden, äh, welche Services er eben nutzt oder auch nicht nutzt. Äh, neu äh, neben den vorhandenen Services äh, in unserem Portal äh, entwickelt äh, werden in diesem äh, Förderantrag die Hundean- und Abmeldung ähm, mit einem Online-Antrag, mit Beteiligung äh, der, äh, des Bereiches Finanzen und aber auch der, des Ordnungsbereiches, äh, dann äh, die äh, Hundesteuerfestlegung ähm, ähm, und äh, das Ganze verbunden mit einer Schnittstelle äh, zur äh, Finanzsoftware und zum ähm, Payment. Ähm, der zweite Service ist äh, die Anmeldung äh, des äh, Abfallbehälters äh, mit äh, einer Schnittstelle ebenfalls äh, zur Finanzsoftware und zum Payment. Der dritte Service ist äh, die Anbindung äh, von Kreisdienstleistungen, Kreisdienstservices äh, in unserem Bürgerportal. Und äh, da haben wir exemplarisch uns äh, die, äh, das Reitkennzeichen, die Beantragung eines Reitkennzeichens ausgesucht, was dann äh, halt über die, äh, den Zugang äh, zu unserer äh, zu unserem Portal dann äh, auch beantragt werden könnte. Last, noch least, äh, ist damit auch äh, die Entwicklung eines Dokumenten-Safes verbunden, der äh, Bürgerinnen und Bürgern und auch der Verwaltung ermöglicht, Dokumente äh, abzulegen, rechtssicher abzulegen und äh, dann auch immer wieder äh, dort aufzufinden. Äh, wir halten das Projekt äh, für sehr äh, übertragbar, weil wir als äh, Verbandskommune unseres Rechenzentrums äh, äh, letztlich mit, äh, dieser standardisierten, äh, mit dem standardisierten Bürgerportal, arbeiten und äh, ohne Probleme all diese Services übertragbar sind für all die übrigen Portalnutzer innerhalb des Verbandsgebiets. Und äh, da die SAT auch tatsächlich mit standardisierten Schnittstellen arbeitet, auch eine Übertragbarkeit auf äh, viele andere Portale ohne Probleme möglich sein dürfte.